Malhaba Und auf Deutsch gesagt, hallo! Heute lernen wir mit euch zusammen die Uhrzeiten auf Türkisch. Fangen wir an. So, jetzt lernen wir zuerst mal die wichtigsten Sachen auf Türkisch über die Uhrzeit. Zuerst kommen wir zu unserer Frage. Wie spät ist es? Oder wie viel Uhr ist es? Saat katsch. Saat katsch. Wie spät ist es? Saat. Saat bedeutet Uhr. Ja? Saat bedeutet Uhr. Wir lernen jetzt auch die wichtigsten Wörter, damit wir auch die Uhrzeiten richtig lernen können in der türkischen Sprache. Gecios. Gechior. Gechior bedeutet nach, okay? Gechior. War. War. War bedeutet vor. Es wird ja auch fast gleich geschrieben, also ist es auch viel leichter zu merken. War. Ceyrek. Ceyrek. Ceyrek bedeutet Viertel. Ceyrek bedeutet Viertel. Und zum Schluss Bucuk. Bucuk. Bucuk bedeutet Halb. Und jetzt lernen wir mal gemeinsam, also werde ich dir jetzt erklären, ähm, wie wir die Uhrzeiten in der türkischen Sprache benennen oder sagen? Ja? Auf Deutsch ist es 10 Uhr und auf Deutsch Saat On. Saat On. Also sagen wir zuerst Uhr 10 ja? auf Türkisch. Zart on. Wir haben ja auch gelernt, was Uhr bedeutet. Uhr bedeutet zart. Zart on. Und jetzt gucken wir mal, wie wir nach in der türkischen Uhrzeit sagen können. Auf Deutsch ist es ja 10 nach elf. 10 nach elf. Aber in der türkischen Sprache ist es so, dass wir nicht Zuerst sagen, was nach ist, ja? Wir sagen zuerst die genaue Ur Uhrzeit in der türkischen Sprache und dann nachziehen, ja? Also, auf Türkisch sagt man für dies On bire, on geçiyos. On bire, on geçiyos. Ja? Zuerst sagen wir die genaue Uhrzeit und dann, was nach ist, ja? On bire, on geçiyos. Und jetzt gucken wir auch mal, wie wir Viertel nachsagen können. Auf Deutsch ist es ja Viertel nach elf. Wir sagen wieder auf Deutsch zuerst diese Stelle und dann die genaue Uhrzeit. Aber auf Türkisch ist es wiederum anders. Zuerst sagen wir die genaue Uhrzeit und dann die zweite Stelle. On biri geçiyor. On biri geçiyor. Und jetzt lernen wir mal gemeinsam vor, ja? Auf Deutsch ist es ja 10 vor 10, 10 ja? vor 10, aber auf Türkisch müssen wir wieder die genaue Uhrzeit zuerst sagen und dann was vor ist, ja? Also, uno, ona on 10 vor 10. Ja? Ona on und jetzt gucken wir mal, viertel vor, ja, auf Deutsch ist es ja viertel vor elf, ja, aber auf Türkisch müssen wir wieder die genaue Uhrzeit zuerst benennen, also ist es ja? viertel vor elf, und jetzt lernen wir auch gemeinsam halb, auf Deutsch ist es ja halb neun, aber in der türkischen Sprache sagen wir nicht die nächst, nächste Uhrzeit, wir sagen, was wir sehen, ja? Also wir sehen ja hier ähm, in digitale Uhrzeit 8.30 Uhr ne? ähm, oder manuelle Uhrzeit halb neun. Und in der türkischen Sprache sagen wir nicht halb neun, wir sagen einfach Saat Sekizbüçük. Sekis Ja, also 8 Halb. Sikis Butschuk. Das waren die Uhrzeiten auf Türkisch. Ich bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben und bis nächstes Mal.